Heute gibt es ein Infovideo zur Droge. 2CB. 2CB ist eine Mischung aus LSD und MDMA, ist ein Satz, den man sehr oft hört, wenn es um Schilderungen der Wirkung von 2CB geht. Die Substanz enthält durchaus einige Wirkungseigenschaften, die man mit MDMA oder LSD vergleichen kann. Das bedeutet aber nicht, dass man weiß, wie 2CB wirkt, nur weil man schon mal LSD und MDMA probiert hat. Denn 2CB hat auch noch einige eigene Merkmale. Besonders typisch für 2CB sind zum Beispiel krasse Lachanfälle oder ein starker Bodyload, was sich so anfühlt, als wäre man sehr elektrisiert, was sich auch unangenehm anfühlen kann. Oder dass die Wirkung in Schüben kommt, so dass man gefühlt zwischen starker Vertripptheit und Nüchternheit hin und her tanzt. Der Vergleich mit MDMA und LSD wird, denke ich, hauptsächlich verwendet, um zu sagen, dass 2CB sowohl eine pushende Opferwirkung hat, die in Richtung MDMA geht, als auch eine psychedelische Komponente. Und nicht um zu sagen, dass es sich wirklich so anfühlt wie eine Mischung aus beiden oder ein Candyflip. Viel eher soll die Wirkung von 2CB mit Mescalin zu vergleichen sein. Die Moleküle der beiden Substanzen sehen sich auch sehr ähnlich. Dieser Vergleich bringt aber vielen nichts, da Meskalin bei weitem nicht so populär ist wie LSD oder MDMA. Das ist so hilfreich wie... Was? Du kennst Danny Klose nicht? Der, der ist ungefähr so eine Mischung aus seinem Vater und seiner Mutter. Erst wenn ich sage, ja, Danny die ist so eine Mischung aus Chuck Norris und Charlie Sheen, könnt ihr euch ein genaueres Bild von ihm machen. 2CB wurde nach dem Verbot von MDMA 1985-86 als Ersatz für MDMA in Therapien eingesetzt, da 2CB ebenfalls wie MDMA dafür sorgt, dass sich der Patient dem Therapeuten eher öffnet und ihm sagt, was ihn wirklich plagt. Als Aphrodisiakum wurde 2CB unter Namen wie Nexus ebenfalls verkauft. 2CB kann ultra horny machen und verstärkt den Tastsinn, sodass der Sex auf 2CB äußerst vorzüglich sein soll. Im Jahre 1994 wurde 2CB dann leider ebenfalls verboten. Mist, dann hätte ich ja mit 5 Jahren noch legal 2CB probieren können das gewusst hätte. MDMA und 2CB sind übrigens Brüder. Beide Substanzen hatten den gleichen Vater Alexander Schulgin, welcher 1974 2CB erstmals synthetisierte und ein Jahr später in einem Selbstversuch testete. Also ungefähr 10 Jahre nachdem er MDMA synthetisierte. Wobei eigentlich ist Schuldigen ja nur Stiefvater von MDMA, weil wer anders schon davor MDMA synthetisiert hatte, aber das ist ein anderes Video. 2CB wirkt wie die meisten Drogen auf die Serotoninrezeptoren und zwar auf die Serotoninrezeptoren vom Typ 5HT2A und 5HT2C. Obwohl MDMA auf die gleichen Rezeptoren wirkt, geht man davon aus, dass es keine Kreuztoleranz zwischen diesen beiden Substanzen gibt, da die Wirkungsweise eine andere ist. MDMA sorgt für mehr Serotonin und 2CB wirkt da irgendwie anders. Die genaue Wirkweise von 2CB ist noch nicht 100% geklärt. Man hat nach dem 2CB-Konsum jedenfalls nicht wie nach dem MDMA-Konsum krasse Down-Phasen. Meines Wissens ist eine Kreuztoleranz zwischen 2CB und LSD und MDMA deutlich wahrscheinlicher, aber meines Wissens nach hat die Jury hier noch nicht endgültig entschieden. Wegen der pushenden Opferwirkung wird vermutet, dass 2CB ebenfalls einen Einfluss auf den Dopaminhaushalt hat. Kommen wir zu den Nebenwirkungen. Bis jetzt gibt es noch keinen bekannten Fall, bei dem jemand an einer 2CB-Überdosis gestorben ist. Die tödliche Dosis ist somit unklar, was nicht heißt, dass es diese nicht gibt. Wie jede psychedelische Droge kann 2CB latente Psychosen auslösen. Man vermutet, dass 2CB nicht nur neurotoxisch ist. Außerdem kann es sein, dass es noch einige Langzeitnebenwirkungen gibt, welche noch nicht entdeckt wurden. Kurzzeitnebenwirkungen können sein Übelkeit, vor allem am Anfang des Trips, Blutdruckanstieg, beschleunigter Puls, Erhöhung der Körpertemperatur, vermindertes Hungergefühl, Schweißausbrüche, Schwindelanfälle, Magen- und Darmbeschwerden, ungewollte Erektion, Pupillenerweiterung, innere Unruhe, eingeschränkte Konzentrations- und Reaktionsfähigkeit und Schlafstörungen. 2-CB gilt als eine relativ sichere Substanz und bei richtiger Dosierung treten bei den meisten Konsumenten keine allzu dramatischen Nebenwirkungen auf. Erhältlich ist 2-CB in Pillen- und Pulverform. 2-CB kann sowohl oral als auch nasal eingenommen werden. Der nasale Konsum soll aber ziemlich in der Nase brennen. Dafür tritt die Wirkung beim nasalen Konsum fast unmittelbar nach dem Konsum ein und man braucht nur die Hälfte der Dosis für die gleiche Wirkung. 5 bis 10 Milligramm sind eine leichte Dosierung, bei der man überwiegend euphorische Effekte wahrnimmt. Bei 12 bis 24 Milligramm fängt das Ganze dann schon an, in eine psychedelische Richtung zu gehen. Eine Dosis über 25 Milligramm erzeugt dann sehr starke Intensivität effekte unterschiede bei der dosierung von nur 2 milligramm können scheinbar bei der rauschwirkung schon sehr starke unterschiede ausmachen was man bei der Dosierung auf jeden Fall im Kopf behalten sollte. In der Nacht sollen die optischen Halluzinationen deutlich stärker und eindrucksvoller sein. Obwohl man bei 2CB oft noch deutlich klarer ist als auf LSD oder Pilzen, sollte man das Ganze trotzdem nur an Orten machen, wo man sich extrem wohlfühlt und nicht irgendwie an Orten, an denen extrem viele Menschen sind höchstens wenn man in bereichen von unter 10 milligramm bleibt könnte ich mir vorstellen dass das ganze mit normalen Partys kompatibel ist. Je nach Dosierung und Empfindlichkeit variiert die Wirkdauer zwischen 4 und 8 Stunden. Auf meiner Suche nach empfohlenen Konsumpausen stieß ich meist auf Angaben wie mehrere Wochen. Mindestens ein Monat Pause zwischen den Konsum Sessions ist da denke ich ein ganz guter Richtwert. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr vorhabt mal in eurem Leben 2CB zu probieren und wenn ihr schon probiert habt, schreibt mal, wie lange Pausen ihr da macht zwischen den Konsum Zoom Sessions. Bewertet dieses Video, wenn ihr nicht an einer Drogenüberdose sterben wollt und wenn ihr nicht nur ein Open Mind sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.